<lacht> Na Kameramann, was geht ab? Hallo? Also wenn ich jetzt hier so als Passant hier langlaufe, ich mach das mal mit der Kamera. Also man würde gar nicht sehen, dass da jemand in der Wand ist. Das ist das Gar nicht ganz scharf aber ich glaube den hoden hat es gut getan jetzt will ich noch einen geilen move zeigen Was verkackt er mit absicht Alter. Das weiß ich nicht. Und dein Sprung sah richtig scharf. Das hier sind die Ninja Schuhe, da ist irgendwie so ein bisschen Schimmel dran. Ganz bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Und halt auch nicht nur außen. Ja, also da drinnen auch. Es wird nicht mal scharf, weil das so ranzig ist. Ähm, ja, ich mach das jetzt ab und dann Robin, geht's wieder ja jetzt anziehen. Mal gucken. Ja.